Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake. Ja, wir stehen hier vor der großen Mauer, wo wir jetzt hochklettern werden in diesem Part. In der letzten Folge haben wir noch, oh, da liegt dann aber sehe ich gerade? Was ist das denn? Nachricht des engels himmlisches Dankeschreiben. Okay. Äh, Elementar, dingens habe ich jetzt bekommen. Okay. Mental Affinität, ne? Irgendwie so weit war das jetzt gerade. Ja, super geil. Vielen Dank. Brauche ich jetzt aber nicht wirklich ähm, gut. Okay, die Kamera ist automatisch eingegangen. Ähm, in der letzten Folge haben wir, ich habe den seinen Namen schon wieder vergessen, den einen Typen mit der Käppi hier geholfen. Mit Don Corneos Schätzen oder mit Don Corneo an sich. Wir haben uns die Schätze wenn wir hier rüber geklettert sind kommen wir so schnell nicht wieder zurück ich habe wir kommen ja gar nicht mehr zurück und ja äh, wie bei schon gesagt hat wir klettern jetzt da die mauch weil da wartet das Hauptquartier auf uns wo wir ist retten müssen und ja wir haben glaube ich alles erledigt ich habe mich jetzt noch mal ganz kurz umgeschaut hier im walmart und in sektor 5 aber da scheint nichts zu sein keine quest oder so äh, freie kämpfe gibt es auch keine die ich machen kann deswegen wollte ich würde jetzt mal sagen, ja, wir klettern jetzt mal da hoch, ne? Und gucken, wie es weitergeht. Ich sollte den Fernseher vielleicht etwas leiser machen, weil das war ganz schön laut gerade. Und ja. Dann retten wir mal Eris, Von den Fängen von Shinra. Machst du diese alles für Natur weiter, wenn das vorbei ist? Hatte ich eigentlich vor. Du machst das nämlich gut. Ja, wirklich. Am Anfang warst du arrogant, abweisend. hielt dich für den Größten und jetzt ich immer dachte, noch. Du wärst dann echt unangenehmer Zeitgenosse. Aber jetzt weiß ich's besser. Du bist eigentlich anders. Das stimmt. Eigentlich bist du ein einfühlsam. Als Kind war mir das noch nicht so bewusst. Selbst wenn das stimmen sollte, im Kampf bringt einem Güte nichts. Nein. Sie stört. Na. Hm. Shinra hat weder Güte noch sonst was verdient. Ares braucht uns. Zeigen wir der Mauer, wer meine Keule nachladen. Weiter. Allein deswegen würde ich, glaube ich, die schon die ganze Zeit ausgerüstet lassen. So, ein Bruchstück an Hoffnung. Jetzt haben wir mal nächstes Kapitel erreicht. Dann war letzte überhaupt kein neues Kapitel. Gut. Dann gucken wir mal jetzt. Gehen wir in den, was wahrscheinlich der letzte Stretch hier des Spiels sein sollte. Müsste, jedenfalls, im Original, jedenfalls. Aber ja. Na dann. Jetzt geht's diesen miesen Umweltsündern an den kragen Wir holen diese Arist da raus. Und oh, dann nichts wie weg. Los. Machen wir so platt. So. Hier kann jeden Moment alles einstürzen, Leute. Ah, ja, geht schon gut. Ich hab Angst. Brauchst du nichts zu haben? Erst sicher bald zurück. Bist du verletzt? Na, den Toten. Ja. Ach, nur eingestürzt Gebäude, Verdammt schon wieder. Womit haben wir das verdient. Kommt mal weg, die Helden wollten ja durch. So, hi. der Bereich hinter mir ist lebensgefährlich. Ach, passt wir schon. Da aber rein. Ihr werdet das bereuen. Wir können auf uns aufpassen. Ich habe euch gewarnt. Das Schlimmste was passieren kann ist, dass dieses riesige bäude auf uns hier einstürzt und uns Leben zerquetscht. Was schon. Wow in der Aufnahme sieht man gar nichts. Okay jetzt fasst ich das Licht wieder an. So hey guck mal. Ist bestimmt nichts Neues, aber ich check trotzdem ab, ne? Nee. Nee, geil, müssten wir auch sein. Ja, also, wir müssen hier nicht relaxen und wir können einfach nach oben. Und oh. aber schon ordentlich noch was hinzugefügt. Äh, oh. Ich soll gleich Cloud wieder Analyse geben. original ist man einfach die Wand hochgelebt. Da hat man schon das Shinra Gebäude gesehen. Muss nur noch zulaufen. aber hier müssen wir natürlich erst mal ein bisschen Zeit rausschlagen. Das klingt bei mir schon wieder so, als würde ich weiß nicht mich beschweren oder so, aber mache ich nicht. Wie sind wir denn schon wieder so unten den AP? Also, ich gehe jetzt wieder runter und mich. So ein paar MP zu sparen. Oh, ein Kampf Boah, war schon wieder zu viel. Ey. So ich nach einem ich nach einem echten Kampf. Ich habe am Anfang des Kampfes, boah, ich brauche jetzt meine Pause. wir so, die sind jetzt wie Sport, gut. Und so auf traditionelle Weise kann man eigentlich gar nicht leveln, ne? Doch im Kolosseum vielleicht, ne? also, Warte mal, ähm, bevor wir da weiter hochgehen, möchte ich. Äh, dann machen wir halt so. Ähm, bekommt tiefer Erschlag, damit da am Anfang des Kampfs direkt äh, genau kriegt er Effizienz blocken. Ja, das ist gut. Magie Boost, TP Boost. Ja, dann fängt sie schon direkt im Kampf an und kann analysieren, wenn es notwendig ist. Das ist eigentlich auch voll blöd, weil irgendwann wird man schon alle Gegner gesehen haben, aber wo gehen wir hin? Erstmal hier lang. Jetzt nach oben. In den kisten. Boom. Ich habe jetzt noch gar nicht diesen Mogri-Jungen die ja noch mal abgecheckt, ob der neue Sachen hat. Aber ist auch egal. So, machen wir mal einmal. Bist du. machen wir auch Schaden manchmal, ne? Alter, ich krieg den nicht. Ja, ich bin schon wieder leicht tot, ey, das gibt's nicht. So einfach echt irgendwie weiß nicht. wenn ja, werde ich sowieso nicht treffen? ne, pass auf, doch. Ich habe auch so stationär wie Eis, hier. Das ist Deswegen so ein Wirbelwind, wenn er einmal getroffen wird. Entschuldigung, tiefer. So, weißt was ich ausrüsten könnte? Ich könnte auto -Vita mal ausrüsten. Ne? So, Wind hat jetzt gerade hochgelevelt Das ist jetzt nicht von Wen? Geil. Ja, ich nehme von Cloud. Äh, Truhe. So. Bing. Mega trank. So. Äh, können wir da hoch? Ne? Hier, warte mal. Oh, da ist gar keine Leiter. Gehen wir hier hoch. mir ich der ganze Weg bis zum Shinra-Gebäude ist jetzt ein eigenes Kapitel. Du bist so anfällig gegen Wind. Ne so, jetzt am Wind. Entschuldigung. So, versuchen wir mal, schimmer okay ich meine den schockleisten dass das schön runtergeballert aber noch mal einer am boden jetzt geht Oh, ehrlich Oh, Komme einer am Boden, ich kriege euch nicht. Aber oh, ich liebe Einsätze. Ah, oh, ist doch geil. Oh, wenn ich jetzt mit Barrett Dings setze, ne? Wenn ich jetzt mit Barrett irgendwie eine Fernkampfwaffe, ne? Ja, natürlich gut. Oh mein Gott! Ey. Oh mein Gott! Jetzt trefft doch mal irgendwas! Hier Feuerarbeit richtig. Ja, gar abgezogen, glaube ich. mir ein bisschen so auf den nerven jeder gegner irgendwie so ein blödes gimmick hatte bin ich nicht gewohnt meinen final fans zu spielen oh mein gott ich bin doch gewöhnt jeder gegner kann man mit weil nicht lange drauf draufhauen irgendwann kaputt hauen weil dort doch wind das wind da Oh mein Gott, jetzt also bleibt doch mal EI. So hey, ich sage was, ich stecke gerade bei einem. Oh mein Gott, so, wo ist er? Hier, maximal gut. <lacht> mal einfach mit seiner Abschlussbirne. Fähigkeit, Eisaura, gelernt jawohl. Zumindest nicht. Cool. Feindes können Fähigkeit gelernt. Aber ich hoffe, es. Gibt eine Trophäe, wenn man alle lernt? Jetzt gibt aber aber ein ganz schönes Arsenal. Dann anderen Fähigkeiten, wenn er so viele Sachen lernt. Da müssen wir rauf, oder wenn da was einstürzt, dann können uns die anderen später vom Boden kratzen. So müssen wir darauf einfach wird. Ausflug wird das mit Sicherheit nicht ausflug? Äh, Diese sind schon da vorne. Ich hat mir ja schon wieder hingekommen. Ey. Gesprungen. Schon ist? Vielleicht kommt man hier irgendwo hoch. Ja, Zielt auf die Stelle, wo das Seil runterhängt. Fall bloß nicht runter. Hört ihr? Ich verrate euch mal was. Für die Seile braucht man Fingerspitzengefühl. Okay, soweit wir aufgebrochen sind, gibt es kein Zurück mehr. Seid ihr bereit? Ja jetzt schon keinen Zurück mehr an Stellen, an denen ein Seil herabbaumelt, kannst du dich mit Seilpistolen auf höher gelegenen Plattformen ziehen. Suche die Umgebung über dich nach hängenden Seilen ab. So, ich hoffe jetzt wirklich nicht, Seilung? dass ich schon einige Orte verpasst habe. Ich gehe jetzt nicht noch mal hier zurück. Ah, okay. Das war ja, okay. Wunderbar. Das läuft ja wie am Schnörchen. Schön. Sie nur. Warum? Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Aber aber Schinrad töten. Weiß ich doch. Erstmal wird Eris gerettet. Schon klar. Ja, immer schießen wir mit seiner. Ich stelle mir halt voll witzig vor. Ich stelle mir halt wie so ein wie so ein Boxhandschuh vor, die man in so Cartoons irgendwie sieht, wenn irgendwie weil ich nicht so ein Boxhandschuh irgendwie so so eine Sprungfeder rauskommen. Er zieht einfach auf irgendwas. Ja, da gut funktioniert mit Verstecken. Da kommt schon direkt der erste. Ja führen auf dazu, dass er leichter geschockt wird. Mein Gott, die haben Schwerter. Na, was was Eisaura? bei Ernährung Eis Schaden. Okay. Oh, um mich, okay. Oh, das so passiv, cool. Das ist so wie dieser Steinschild, den ich im Dauntless hab. Da liegt irgendwas am Boden. Was ist da los Ah nichts. Alles in Ordnung. Nur ein paar Viecher. Haben sie erledigt oh. und das alles nur wegen dieser Feiglinge von Avalanche? Die zittern bestimmt in irgendeinem Loch. Findet sie und werft sie den Tieren zum Fraß vor. <lacht> Träum weiter, als würden wir abhauen oder uns war oh, du. Du wirst schon noch sehen, wer hier im Futter abwendet. Abgebrochen. <lacht> ja. Ich können jetzt wagen nicht zu wissen dass wir hier sind ich will doch dass sie wissen dass wir hier sind damit sie uns das leben schwieriger machen ja. gott cloud hat schon keine mp mehr ich wollte so eine fertigkeit mit der ich mp absorbieren kann das ist auch nicht so unüblich unter Blau Magie. Schnell zum hm. da, da sind wir doch schon die ganze Zeit auf dem Weg. So. Ähm, warum guckst du dahin? Cloud guckt irgendwie hier die ganze Zeit nach rechts. Ist hier irgendwas? Nö. Okay. Ich dachte. Hm. Oh, hey Seine da oben fest. Wir nehmen die Flugroute. Ein Versuch ist es wert. Na, ist ja nix. Dann gut. Hi. auch auf noch Leute. Haben die uns echt nicht gesehen. <lacht> Was so? Seid ihr von Avalanche? Wir haben sie. Wir benötigen Verstärkung. Ziemlich effektvollen Auftritt hingelegt, ja, du, du so ins Dings reingebullt hast. So, die haben wir alle. Warte. Ich will da rein stürmen. Heißt oh, <lacht> so ein befriedigender Angriff, dieses, die dicke Keule auf diese so runterknallen knallen zu lassen. Oh Gott, so hast du irgendwas? Was hier noch mal den, ja. Au. So, das haben alle mal da Au! Auch. So, ich habe alle. Wie mal runter. Habe ich das sogar geblockt. In die fresse nein das gibt's. So. ich hab sie umzingen viel erfolg mich mal. über dem du wurde oh, schon Wo sind sie ich haben sie ich haben sie ich haben sie noch beben der erde alter die alle weg waren auf einmal Die kann ich nicht haben. Die sind in der Luft, Da sind sich auch noch Gegner er geblieben. Also dann machen wir mal als Aura. mich ja Machen wir den ja mal, ja, nicht den Geistersuch. Mich jetzt geilt nicht um so viel warum ja, experimentieren mit einigen sachen ich, ich habe da andere ich dachte ich hätte da noch blitz drauf aber anscheinend nicht ja, du hast eisbogen oh. und echt mal irgendwie so weit nicht so luftangriff ja auf sich warten dann toxin ich glaube toxin wurde maximiert weil ich gerade wieder so ein dings bekommen habe ja, toxin ich glaube du hast toxin ne? du hast nicht toxin Dort Toxin, so Pff. langsam läuft. So, wir haben ja noch ein Toxin und noch ein Toxin. <lacht> haben wir so viele von denen. Jetzt mir wir ja noch nicht, alles haben wir ja eigentlich schon. Dann noch ein Toxin, wieder ja, neu hochleveln. Ich glaube, so mindestens zwei von ihnen könnte eigentlich nicht schaden. So, ein P bitte, okay. No, ich habe sogar. Anständige Anzahl von MP Und jetzt alle wieder verpulvern. Sehr gut. So, ich gucke jetzt noch mal jetzt zurück, ob irgendwie Schätze oder wie hier sind, aber irgendwie nicht. Geh weiter, Wir haben eigentlich 22 Minuten erst. Okay, dann geht da noch was. Äh... So, wo geht's lang? Hier geht's hin lang. Erbittä, abends wir da aufkommen. Das Kolosseum. <lacht> Hoffentlich bricht nicht wieder was ein. Oh, cool. Und neue Musik. Lurking in the Darkness. Wie ist Leeds Stadt? Ah ja, kenne ich. Dün dün dün dün. In einigen Städten glaube ich. Musik. Dün dün dün dün. wa wa wa. Dünn dün, dün, dün. Irgendwie so. So. Ähm. Oh. Boah, ich habe mich gerade geheilt, ey. Äh, Salvkommandant, okay. Oh, warte, Okay, ihr seid alle anfängt von Feuer. Er hat Feuer, ich glaube Barrett. Ne? Ich ruhig MP verpulvern. Wir sind ja überall äh, Dingens Bänke, also eine. Müde. <lacht> uh. uh. Oh Mann. Wie müde. Äh, klingt schwarz. Na, ich, oh, ich wollte gerade den machen ich glaube ich alle war feuer effektiv und wow. also ich dachte ja ne jetzt ist auch keine große sache und schießt wie magie nicht aus seinen gewehr ab? das wäre viel cooler barrett das recht und die mogri medaille und jetzt können wir uns gleich direkt nochmal heilen. Waffen uh. hochleveln tue ich dann auf screen wieder. Weil das ist ja jetzt egal. So, ähm. aber mal gucken. So, wir kriegen WP bei jedem Level ab, glaube ich, ne? Er hat nur so wenig. Wie welches Level ist sie denn überhaupt jetzt? Tut sie überhaupt mit Leveln? Ist Level 31, okay. Jetzt dürfte sie eigentlich nicht hinterher sein, aber sie hat weniger We Weapon punkte ja WP. Also weiß ich nicht genau, wo das liegt. Warum mit jedem nur so 100 ungefähr? Also ja, also nicht. Muss mal gucken. Das hat ein... Da ist ein Seil. wird sogar noch schön beleuchtet. So hier ist ein Seil. Ach so, wir sollen immer nach Seile ausschalten, weil da könnte dann in der Nähe irgendwo eins abgetrennt worden sein oder wird. aber ich muss sogar warten. Wieder daran So, ihr seid neu. Ihr müsst analysiert werden. Alles wurde analysiert. Alles ist anfällig gegen Elektro. Und den Cloud glaube ich hier hat ne ja. Boah, ich hoffe, dass Blitzgar und so Sachen irgendwie so Flächenschaden machen. Wenn wir auf dem höchsten Level sind, meine ich, so auf auf Gar sind. nütz zum Donner. Dann brauchen wir mit die Person unsere MP, die uns die ganze Zeit heilt. Schmeiß ich aus dem Reu raus. Oh, Dieser Rahmen ist so gut. Ich hoffe, wir bekommt aber irgendwann mal eine bessere Schusswaffe wieder. Ich meine, es war witzig hier mit der Keule die ganze Zeit, aber. So, Schutzwaffe werden ein bisschen besser. Allein damit war schon wieder ein Ferienkampfabend. Hey Leute, wollte schon sagen, kann ich die angreifen, bevor wir im kampf sind? Boom. Ein hier. Oh! So, auf Versiegelung ist auch maximiert, weil ich schon wieder Dings bekommen habe. Man soll kennen werden mit diesen ausdehnbaren Boxhandschuh oder diese ausdehnbare Abrissbirne. Versiegelung habe ich noch einmal. Okay, da bekommst du ja gab's ein Gewitter ich glaube er hat ja original mal ein Gewitter ganz am Anfang hat wen getroffen hat oh, die Dinger machen uns gar keinen Schaden sehe gerade äh, da fünf Materia müssen wir noch maximieren. Eine davon ist Wiederbelebung, welche unglaublich lange dauert. Nein, da wollte ich doch gar nicht. 900, aber da braucht noch 4000 Punkte. Wie soll ich denn das schaffen? So unmöglich, ist unmöglich. So. War wie Fallout hier? Ein komplett zerstörtes Gebäude, wo wir durch die Gegend rennen müssen, neue Sachen finden. Ah. Da irgendwas? Pass auf! Oh. Gott! Warte mal da ist ein Seil, aber wenn hier nicht so ein Fadenkreuz angezeigt? Wie kommt man da oben hin? Wenn man schon irgendwie hinkommen das also Warte, ich mache jetzt erstmal einen Schnitt. Gut. Würde ich sagen, wir gehen weiter auf dem Weg zum Shinra-Gebäude im nächsten Part. Und ja, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön für Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr hinterlasst lasst doch ein Like, ein Abo Kommentar. würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.